Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, heute bin ich im Chiemgau unterwegs und gerade angekommen. Ich besuche jetzt mal den Stefan von ähm, Outdoor Chiemgau. Ja, ihr kennt sie bestimmt mit seinen Blackout-Videos und wir schauen uns mal sein Studio an. Jetzt gehen wir mal gleich rüber. Auf jeden Fall bleibt's dran. Hey Stefan, servus. Was geht denn jetzt ab? Ja. <lacht> Habe ich die Ehre? Geil! <lacht> Störe ich dich nicht so sehr. Nein, nur beim Video drehen. <lacht> ich habe mir gedacht, schau mal vorbei, vielleicht hast du Lust, ein bisschen deine Räumlichkeiten. Achso, aber ich habe aber gerade nicht zusammengerammt, gell? Oh, das ist doch wurscht. Okay. Das sind alle. Das ist mein Studio. Hier entstehen der Großteil von meinen Videos, die ich quasi. Also mit, mit Greenscreen quasi mache ich. wir den großen Greenscreen mit Ausleuchtung, Licht hinten, äh, hier das große Licht. Ähm, hier mit der Kamera nicht mehr auf. Deswegen seht ihr, da vorne habe ich ein bisschen, damit nicht so viel Sonne kommt Und wegen Schallschutz etc. Und dann habe ich natürlich auch verschiedenste Szenarien. So wie hier, wenn ich natürlich. Kannst du vielleicht mal näher hergehen, dass man es das sieht. Und so stehe ich plötzlich vor einer Steinmauer äh, etc. Und ähm, dann gehe ich ganz nachher. her. <lacht> ja, nicht schlecht. Genau. Oder dort hinten habe ich eine Holzwand. Und so habe ich halt verschiedene Szenarien. kann ich hier quasi in meinem ähm, Studio drehen. Mhm. Sehr cool. Genau. Und ähm, wo schneidest du das Ganze und so? Geht's mal mit. Geht's mal mit. Hier ist mein Platz, wo meine Videos entstehen. Mit Schneidegerät. Ich schneide also mit DaVinci Resolve, habe mir hier extra einen größeren Bildschirm geholt und habe halt hier auch diesen Speedcutter von DaVinci, wo ich einfach hier die Möglichkeit habe, einzelne Szenen durchzumgehen und kann so viel genauer arbeiten, als ich das sonst könnte mit der anderen Software. Und das ist natürlich super praktisch. Und hier sieht man zum Beispiel mal, wie viel Arbeit das da dahinter steht, also das das sind zum Beispiel jetzt nur mal das Video an sich, aber das sind die Sachen, die man einfach noch dazu braucht: die ganzen Artikel zu den Videos, die Hintergründe, die ich quasi verwende. Und all das muss man dann zu einem Video zusammenschneiden. Genau. Und dann. Mit das, ist das gemacht vor zwei Monaten. Und da war alles easy. Lese. Genau. So schaut es eigentlich aus. Und. Ähm, Und so schaut es danach dann aus. Ja, wie gesagt, ich finde es super, weil ich kann anders gar nicht arbeiten. So mhm. hast du die halt Maschine eine Hintergründe, wie du das gerade brauchst. Ja. Das ist natürlich schon eine coole Sache. An Strom mangelt das in unseren Szenarien Stand heute nicht. Erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch. Also wen Gas kann... Genau, also hier wie zum Beispiel, wenn ich jetzt Livestream mache, dann kommt hier vorne die Kamera hin. Das ist also quasi hinten, was ihr immer bei mir auf äh, in die livestreams Meine Sammlung von OLEDs, meine anderen Sachen, was ich heute halt so hab, dass das ein bisschen noch was ausschaut. Und äh, genau, kannst du immer mal von vorne Und so schaut dann im Endeffekt der Livestream aus. Und hier habe ich quasi ein Mikrofon, in das ich nein quatschen kann. Und ja, das ist alles. Mehr ist es nicht. Hm. ist no business like show business. Jo, Stefan, jetzt waren wir noch nicht fertig. Du legst dich einfach hin. Was machst du denn da? Ach. Das ist so meine Ecke, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann lege ich mich hier ein bisschen hier. Ich habe meistens nur gekühltes Getränk und nach einer Viertelstunde bin ich wieder topfett. <lacht> bisschen grün, ja. Poster. So Eine muss das sein. So. oder? Genau, meine Urlaubsecke. Ja. Also bei mir ist es halt so, dass ich immer viel Equipment brauche, auch für meine Videos, um was zu zeigen. Und das hatte ich früher immer daheim und dann musste ich zuerst heimfahren, das wiederholen. Und jetzt habe ich halt einfach die Sachen so, die ich vielleicht auch doppelt habe etc. hier aufgebaut. Und so habe ich halt alle wichtigsten Sachen. Das geht unten vom camping Gaskocher bis zu Powerbanks, natürlich Bücher etc. Das ist eigentlich auch, damit das ein bisschen cool ausschaut, weil bei mir war ja schon öfters Fernsehen da. Und dann kannst du halt sowas als Hintergrund nehmen. Genauso nehme ich zum Beispiel auch mal gern, wenn ich selber irgendwo eine Instagram Story aufnehme oder so, dann hast du halt immer einen kleinen schönen Hintergrund. Und dafür habe ich mir eben zwei Wände gemacht. Das ist jetzt mal die erste. Dann können wir jetzt die zweiten auch noch schauen. Und hier quasi ist die zweite vom Wasserfilter angefangen, über natürlich die Werbepartner, die ich alle habe. Und es ist einfach super praktisch. Davor hingestellt so einfach, zack und schon mache ich eine Instagram-Story oder sonstiges. Ist einfach richtig cool und ich habe halt einfach die wichtigsten Sachen. Immer mit dabei, wie Wasserfilter, sonstige Geschichten. Ist also von dem her für mich einfach super praktisch. So, super Sache. Ja, wir sind dann soweit durch mit dem Video. Und weil es so heiß ist, das ist voll krass, trinken wir noch ein schönes Bier. Und schaut es mal her, sogar mit dem eigenen Logo. Dann Prost, Stefan. Ja, Prost Stefan. Prost. Freut mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Oh, das tut ah, gut. Schön kühl. Und wir beide ratschen jetzt über unsere nächste Tour, die wir planen wollen. Genau. So machen wir das. Danke fürs Reinschauen, bis zum nächsten Mal. Fertig! Schaut auch mal beim Stefan vorbei. Auf alle Fälle. Link ist unten in der Beschreibung. Ciao. Servus.